Da lande ich. Und da landet er. Bei mir ist das ja anders, wo ich lande zuerst. Ey. Nein. Wie nein? Was? Und wann das jetzt schon <lacht> verzweifelt dachte, nein. Nein. Niemand steht vor mir. Nein, niemand Bruder. kommt. Nein, niemand kommt vor mir. Hast du was von dem abgehauen? Überzeugt. Ne. Ah, also. Was? Wieso bin ich jetzt gestorben? Wodurch? Hä? Der hat doch gar nichts gemacht, der lag am Boden. Verstehe ich jetzt nicht. Was war das jetzt? Was zum Teufel? Weiß ich ich habe doch gar nichts. Was ist ein Herz.. Gott verdammt! Oh, ich wollte doch nicht sterben. Oh, ey. <lacht> er geht mir voll auf den Sack. Ich habe da jetzt gar nichts, der hat doch gar nichts gemacht. Hey. Ich bin okay. Ein bisschen zu spät gesehen, dass ich so viel Schaden hatte. Ja. Oh Gott. Ich komme. Ich komme. Ich komme was mit Meteoriten Auch da habe ich in den rein gelenkt bei mir tut dann mit voller weiß ich nicht chirurgischer präzision tut mich das ding verfolgen einfach in den rein zu lenken scheint aua zu funktionieren ist tot. Ja, tot. Oh, 20 absteine Was war das für ein Geräusch? <lacht> da war meine Axt in seiner Wand abgeprallt. Oh, er ist also 14. Die ja. Haben wir doch beinahe geschafft, glaube ich. Ja. Oh. Naja, äh, na, nicht wirklich, Daniel. Äh, wir haben ziemlich von dem auf die Fresse bekommen, soweit ich das doch im Kopf hab. ja, habe. Gegen... Ja, genau. Da bist du ja mit deiner unterlevelten Kacke da reingegangen, ey. Doch da Ich kommt dann auch raus. aus nee. Und du hast das mich hat wieder belebt. Ja. Du standst bei mir, oder? Ich weiß. Ich dachte, so... Also, oh überlegt er jetzt seinen nächsten Move oder was passiert jetzt oh. ja. Stück am Baum fest, aber da ist schon wieder keinen Schaden. Yeah. Verstehe ich nicht, oh. <lacht> voll da reingerannt oh. Nope. Jetzt irgendwie mal Bock zu schreien. Nach diesem Angriff, da ja, hast du den Wald abgehauen, ja, den Schnabel. Oh Gott, ja, der hat mich. Äh, okay, ich habe sogar überlebt, eh. Er kann ja mehr so viel haben? Wir aber auch nicht. Ah, oh, der hat da mich. Der kann da nicht hin, Daniel. Was auf der Schieß? Der kann da nicht hin, Daniel. Lebt mich okay. wieder. Bye. Das ist auch interessant, wenn du die scheiß Schwerter gegen das Vieh wirfst, gehen die kaputt sofort hier. Nee. Oh, er ist tot, also. Player Meisterschaft 23 okay. jetzt. Bitte gib mir das. Ich habe dann auch nicht bekommen. Ah, hätte zukünftige Jagden ein bisschen einfacher gemacht. Genau deshalb haben wir es nicht bekommen. Ja. <lacht> Wer wird denn da umgebracht? Er <lacht> ja, wird für so eine Katze gequält werden, ne? Oder wie so ein Schwein, ne? Oder so ein Hund? <lacht> das ist mal so ein Hund, oder? Ich dachte, das ist ein Drache, aber wenn ihr jetzt so drüber nachdenkst, hat er so eine Hundefresse, ich weiß es nicht. Ich habe schon, hab schon immer gedacht, ey, ist irgendwie ein Hund. Das waren schon Hunde, denn fliegen und sind so lang. Was stimmt eigentlich nicht mit dir. Ja, das ist doch ja die unendliche Geschichte. Ja, aber was soll denn das heißen? <lacht> Weil das eine unendliche Geschichte ist, sind die Hunde da lang und können fliegen oder was? <lacht> das ist, ich verstehe deine Logik nicht. Ganz ehrlich. <lacht> das ist die unendliche Geschichte. Also, ja, Hunde können fliegen und sind lang. Ja. <lacht> was? Ich bin nicht schlau genug, um dir zu folgen, tut mir. Das ist wieder so eine höhere Art von Shit, die ich nicht verstehe, ey. Und das ist jetzt natürlich wieder ironisch, dass wir jetzt gegen natürlich kämpfen müssen. Ja, wieso ist da das ironisch? Das ist scheiße. Du nennst das ironisch, ey, ich nenne das Scheiße. Dann hätten wir jetzt nicht extra die Verfolgung machen müssen, wenn wir sowieso jetzt hier gegen natürlich kämpfen müssen. Ich habe keinen Patrouillenbonus. Ich habe 24. Ja, aber wir haben den ja aber geschafft, oder? Äh, ja, irgendwie schon. Ne? Und dann hat er dann angefangen. Äh, am Anfang hat er gesagt, jetzt läuft das doch besser. Und dann hat er wieder angefangen, rumzuheulen. Warum kriege ich denn so viel Schaden <lacht> auf einmal? <lacht> ja, wir haben auch auf einmal so viel Schaden bekommen. Ja, aber <lacht> Ich finde das okay, so wenn der Daniel Cocky ist und dann auf einmal auf richtig. kriegt. <lacht> Ach, warte, das schaffen wir schon. Ach, Schiffer, scheiße, scheiße, Scheiße. Mission abbrechen? Was hast du gesagt? Mission abbrechen? Okay, Mission abweichen. Hast du gewonnen? Ja, leise, tschüss. Wirf die Flair voll in dein, Ge in dein Gesicht. Ich hab's gefunden. Hast du es auch gesehen? Ja. Hast du es? Ich spüre ich spüre es schon. Oh, oh, hab den unterbrochen. Ich oh, den was abgeballert. Und du auch. Ich bin mal gespannt, wann der erste von uns schreit, wenn er irgendwie eine lila Kugel die Idee. Ja. So, ich habe zwei verschiedene blaue Sachen bekommen. Ja, ich auch. Was war jetzt schon ein riesiges blaues Feld, da, was du da abgelegt? Okay. Also den unterbrochen. Ja, ich habe es riskiert einfach. Das hat sogar geklappt. Ich bin zwar auch getroffen, aber. Drei schwerter stil Oh Gott, der wollte gerade auf mich zugehören kommen. Ja, jetzt machen wir das weil fertig eh. Ja. aus dem Weg. schon wieder mal abgegangen eh. Klappt sogar. Ich hau den einfach nur, wenn der Tsunami schon also, kommt. Aber ich werde da mal damit jedes mal getroffen. Dann machst du es nicht richtig. Keine Angst, daher. Wenn es nicht wehtut, dann machst du es nicht richtig. Oh, Zelle des Wutjägers. Bauplan, die Schädelschmiede. Da war golden Goldenes. Was? <lacht> The fuck is that? S plus plus was? <lacht> wie, wie kannst du denn besser sein als ich? Ich habe B. Wie, wie geht das? Ich bin nicht einmal gestorben. Warte, wieso schick das da B, A? Was? Da stand gerade S++. Ich habe dann aufgenommen. Ich gucke dann gleich sofort nach. Ey. Was denn? Da steht da B und A. Ja, ich habe auch ein B und ein A. Aber gerade stand da S++. Ich habe, ich habe, ja, B hast du gesagt. Ich habe, ich hab irgendwie W verstanden. Du hast dass du ein W A hast. Das, das Spiel ist so enttäuscht von dir. Das, das steht für was? Ich ja, steht gerade S und S. Ach Daniel, du sollst doch nicht lügen. Da gucke ich gleich sofort nach. Und ich habe einen Bauplan genommen. Ich weiß zwar nicht für was, aber <lacht> für eine Bombe. Bin, no. ich Bin der Daniello, Ich brauche mir eine Bombe und ich habe eine leere Quest. gerade Ja, super, du bist 10 so und 7 stumpfe. Ach du Scheiße, was brauche ich denn dafür? Alles leckt mich. <lacht> <lacht> ich habe hier gerade mein Prisma auf 9 gebracht. Er war für 10, was brauche ich denn da das ist? für eine Scheiße leckt mich. Ey. Was ist denn das alles? Ey? Ein Höllenstein-Splitter. <lacht> 40% prozent mehr Wundschaden für 60 Ey da, unser Freund ist wieder da. What? What? <lacht> What? Ja, das oh. ja, ja, ja, ja, boah, Tane, ich hasse dich so Ein <lacht> Gehirn, das, das funktioniert wie so eine Kartoffel, ey. <sie> ah so ja, dat wie, dat uns gefickt <lacht> das hat uns wird, ja wird, wird, noch nicht besiegt ey. nicht jedenfalls nicht nicht dem level wird, Oh geil, meine wird, ist unterentwickelt <lacht> scheiße. wird, Oh, ah, weggesagt. <lacht> da weg ist er und ouch, oh, der hat mich schon wieder. Ich bin hier im Wasser. Mein Gott, das sieht aus, als würde man so eine Spritze betätigen und ziehst da irgendwas aus dem, D erst steckst da in mich rein und dann ziehst du irgendwas raus. Ey. Dann kriege ich den Stoff oder was? Ich komme irgendwie jetzt nicht so dazu, die Kugeln von dem zurückzuschießen. Ja, ja, ich merk's. Jetzt habe ich's aber. Jetzt bin ich aber in der Welt. In der Welt? Ja. Ist halt jetzt schon, dass du in einer anderen Welt bist, wenn du zu weit weg bist oder was? Natürlich, jetzt habe ich meine Meste nicht dabei. Was für eine Weste? Meine Meste. diese Dinger, diese Heildinger. Ach die ja. Mein dicken Mast. Ich habe welche davon ja noch nie einen einsätzen gesehen ja ich will die nicht verbrauchen ja deswegen sammeln ich wir hab... ja Blumen ja Was? um die wieder herzustellen ach so ich sammle die einfach so für mein Poesiealbum oh. ich habe auch so einen anderen Mast ich glaube der reduziert den Schaden oder so das ist schön <lacht> kannst du vielleicht mal benutzen aber daher dann habe ich ja weniger ich bin so richtig nervig, ey. Boah, ich... Wird von mir selber angekostet, Er Das sieht einfach nur schön aus, dann ist das halt nicht so leer. Die Felder da an der Seite, weißt Aber das ist kein gutes Zeichen. Wenn er dann richtig still wird, dann fängt er an zu kochen. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet, ey? schieß. Jetzt halt abgewehrt dann hättest du genug zeit gehabt wie soll ich das den abwehren von der seite oh, voll AP. Na, ich weiß nicht was diese tränke sind aber ich habe gewählt immer <lacht> dann hat echt kein problem irgendwas in sich reinzustocken hauptsache ist irgendwas vielleicht ist das ja weiß ich nicht super viel zu heiß, aber oh Der Kopf ist irgendwie noch intakt von dem Vieh. Hier. Bei dem ist noch alles neu intakt. Oder? Ah, weiß nicht Habe ich einmal durch einen halben Block hier gelaufen, damit ich zu euch gekommen bin. da ist die Party schon vorbei. <lacht> oder? Wow. die Möhre da kann Ja, genau gut. Das ist Team. Heißt ihr Teamwork? Du bist tot. Ich habe meinen Beitrag geleistet. Ja, du warst tot. Ich hätte das wie angreifen können, statt die, die Krankenschwester zu spielen. Jetzt spiel mal keinen Du-Krankenschwester. Aber gut, du bist genau hier hervorragend. Endlich machst du dich mal nützlich. Ah, hast du den mal abgehauen? Nö, aber unterbrochen. Ich bin viel zu nah an dem Ding hier. Der schubst mich dagegen. Au. Jetzt hat er was verloren, seine Vorhaut. Äh, seinen Vorruf. Lass oh, mich doch mal hier raus. Ich gehe hoch. Er hat mich gekillt. Was? Wenn ich in der Luft war. Ich bin hier unten. Na super. Oh ich sehe ich gar nicht. Da ich lieg hier bei der Quelle da oder wie das Ding heißt. er sucht uns auch irgendwie gerade. Guck mal, der guckt in eine ganz andere Richtung, ey. Mal, ein paar Käfige hier, kaputt. Jetzt habe ich was abgehauen, ja. Da. Schimmer in der Argstein. Au! Au! Der lag doch einfach Aha. Okay, cool. Glaube, Sachen habe ich eine Menge bekommen. E, E. C. Ich habe schon wieder einen Bauplan bekommen. Okay. <lacht> What? Bauplan, die Gotteshand. Das ja war gut. Warum bekomme ich denn jetzt die ganzen Sachen? Ich nicht. Warum ich das ist halt sehr viel Glück, nehme ich mal an jetzt. Wir will gar nicht wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sowas zu kriegen. <lacht> das fühlt sich irgendwie geskriptet an. weiß nicht. Ah, okay, irgendjemand hat mir eine Gildeneinladung gesch geschickt. Aber ich kann den Namen nicht lesen. Das ist irgendwas japanisches. <lacht>